BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz, zur letzten Pressekonferenz hier heute in Namanga, in unserem Trainingslager. Wir haben heute gleich zwei Spieler auf dem Podium, unsere polnische Fraktion mit Lukas. Fischek und Jakob Laschikowski und ich würde vorschlagen, wir starten heute mhm. mal gleich mit Ihren Fragen. <lacht> Thomas Hennigke vom Kicker-Sportmann. Ich weiß nicht, ob die beiden ausgesucht worden sind, weil sie jetzt einen Pass haben oder weil sie beide mit langen, schwerwiegenden Verletzungen zu kämpfen hatten. Fangen wir mit Kuba an. Kuba, du hast äh, zehn Monate und ein paar Tage pausieren müssen, bis es äh, wieder ernst wurde für dich. Äh, wie schwer war das für dich? Sei ja im Sommer schon mal so aus, als wenn es schneller ging, bis du dann wieder verletzt warst. Bist du ein geduldiger Mensch? Musst du mal die Bremsen bei der Reha? Erzähl mal bitte. Also, natürlich war das für mich nicht eine leichte Zeit. Gott sei Dank, das ist schon alles hinter mir und kann ich schon richtig mit der Mannschaft trainieren. Und ja, ist schon fast der. Das Trainingslager ist schon fast beendet. Haben wir hier richtig schwer gearbeitet und ich hoffe, dass mh, sind wir jetzt schon ähm, einen Schritt nach vorne gemacht und hier äh, ja, haben wir noch ein paar Tage bis erst der Bundesliga-Spiel und äh, werden wir bestimmt das ähm, Zeit noch nutzen. Und äh, ja, das, habe ich gesagt, das, ist, das war ganz einer von der schwierigsten Momente in meiner Karriere bis jetzt und äh, das. Äh, alles ist schon hinter mir, das, das freue ich mich sehr. Fingerzeichen helfen ganz doll bei Fragen, wer möchte die nächste so Frage stellen? Du hast, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe, vor Weihnachten schon zwei Einsätze gehabt, Andererseits und zweimal in der Bundesliga. Bist du schon wieder bei, bei, bei 100 Prozent, falls nicht, was fehlt dir also jetzt natürlich die, die drei Spiele, welche ich habe äh, gespielt. Das war das, damals habe ich äh, in, in Berlin 60 Minuten gespielt und zweimal ganz kurze Einsätze. Und jetzt habe ich äh, schon ein paar richtige Training gemacht und äh, sieht das so aus, dass, dass äh, das ist schon alles äh, fast 100 Prozent. Natürlich bra brauche ich noch ein bisschen Spielpraxis, aber das kommt auch äh, jetzt mit dem äh, Freundschaftsspiel. Gibt es weitere Fragen? <lacht> Thorsten Langenbahn von Sport1. Kuba, du hast gesagt, war einer der schwersten Momente deiner Karriere auch. Inwiefern ist denn 2015 für dich ein Neustart? Geht's komplett von vorne los? Also der wichtigste ist, dass was ich wünsche mich natürlich in dieser 2015. Das ist, dass ich gesund bin. Und äh, um den Rest muss ich selber kämpfen und ich, äh, und ich, äh, ich äh, glaube, das wird so, dass ich äh, werde gesund und äh, und der Rest äh, kommt äh, alleine weil, weil wenn, wenn ich kämpfe, dann kann ich was gewinnen. Matthias. Lernsch von den der Trainer hat euch, glaube ich, vor Weihnachten die Aufgabe mit in den Hinterurlaub gegeben, die Runde komplett zu vergessen, einmal auf den Schubknopf zu suchen. Ist dir das gelungen in der, in der kurzen Pause? Oder wie viel Ballast schleppt man noch mit so? Ja, wir wissen alle, dass wir in einer schwierigen Situation sind. Aber äh, wie, wie du gesagt hast, Trainer äh, hat uns vor, äh, vorgeschlagen, dass wir lassen das schon hinter uns lassen. Das wird nicht einfach. Aber wir, wir versuchen jetzt in dieser Vorbereitung, dass alles so gut vorbereiten, dass äh, können wir gut starten in dieser Rückrunde und äh, eine gute Serie äh, zu, äh, machen und dann äh, hoffen wir, da wie so schnell wie möglich da runter rauskommen. Thomas Hennecke, du hast du nach deiner Hüftoperation auch äh, lange gebraucht, um, um äh, ja, wieder zu spielen und wieder äh, fit zu werden. Leistung zu bringen, warum ist das so schwer, wenn man, wenn man lang raus war, monatelang nicht gespielt hat? Man kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, jetzt bin ich wieder der Alte. Was, was fehlt dann? Ja, ich habe richtig lange Zeit gebraucht, dass ich wieder so 100 meine Leistung bringen kann. Aber das ist unterschiedlich. Jeder ist anders. Ich habe schon einmal diese Probleme gehabt. meiner Karriere 2008 äh, habe ich auch eine Schutzoperation gehabt. Äh, das ist auch nicht ab sofort alles gut gelaufen bei Hertha. Damals äh, habe ich auch äh, ein Jahr gebraucht, äh, wieder äh, in gute äh, Spur zu kommen. Und dann bin ich nach BVB gewechselt und da habe ich alle, da hat alles sehr gut gelaufen und, äh, Danach so eine lange Verletzung man äh, Zeit braucht, das ist, ich glaube, auch normal, weil wir sind nur auch Menschen, nicht Maschinen. Dirk Krampe von dem Olaf. Ja, habe noch, ein äh, noch eine Lukas: Musst du heute noch die spezielle Übung machen für deine Hüfte? Du musst du da spezielle Regeln haben, vielleicht Frage, die Frage zu Ja, ich versuche jeden Tag äh, was für meine Hüfte äh, zu machen, weil. Ich merke das auch sofort, wenn, wenn ich ein paar Tage nachlasse, dann, dann wird wieder schmerzhaft. Also das ist nicht dramatisch, aber ich äh, versuche jeden Tag zu arbeiten, Übung zu machen, dass äh, alles äh, gut bleibt. Anne von Eickels vom WDR. Ich frage an euch beide, es war eine lange Zeit hier ausgefallen, wo es auch immer wieder Rückschläge gab. Wer steht euch denn in so einer Zeit bei? Wer hilft euch auch die Geduld zu bewahren? Wollen wir mit zu anfangen? ja wir sind auch gut befreundet mit kuba und äh, versuchen uns selber uns äh, auch unterstützen und in diese schwierigen zeiten äh, wir haben sehr oft auch gesprochen äh, auch unsere familie bestimmt äh, hat uns sehr sehr äh, geholfen und äh, dass äh, unsere familie sind auch eng zusammen das, das spielt auch eine rolle glaube ich also Lukas, ich habe alles schon schon gesagt. Natürlich habe das ähm, auch die die Jungs von von der Mannschaft geholfen. Die Physios und die Doc Trainer haben habe ich und äh, voll Unterstützung bekommen. Und ja, das war natürlich leicht, mit solche Sachen umzugehen. Thomas Hennig, die polnische Nationalmannschaft hat einen neuen Kapitän. Wie hat dir das getan, dass du nicht mehr bist? Will ich heute rennen, nur um die BVB? Dankeschön. Bitte schön, anschaut das Geissport. Ihr wart äh, letztes Jahr Vierter, seid in die Rückrunde gestartet auf Platz 4, jetzt äh, seid ihr auf Platz 17. Wo seht ihr den größten Unterschied von äh, letztem Jahr zu dieser Wintervorbereitung? Wo ist der Unterschied für euch? 13 Plätze? Die größte Unterschied. <lacht> also. Natürlich, das was haben wir gesagt. Momentan sind wir nicht in gute Situation, haben wir auch ein paar Probleme bis jetzt gehabt mit der Verletzung und mit dem ähm, ja, Ergebnissen, darum, darum sieht das so aus, dass momentan sind wir äh, hinten, aber das was haben wir äh, gesagt und äh, wir haben Trainer haben bestimmt Plan. Welche, welche wir müssen machen auf dem Plan wenn wir machen das 100 das bestimmt äh, wird, das, wird das besser und äh, ja jetzt müssen wir einfach schwer arbeiten und dann äh, kommt das äh, erste Spiel und dann, da müssen wir sofort zeigen dass wir äh, weiter große Potenzial in der Mannschaft haben und dass wir weiter so gut spielen kann wie haben wir bis jetzt äh, ja bis letzte Saison gezeigt Heiko von der BILD. Frage äh, an beide. Äh, der Trainer macht zum Teil einen sehr energischen Eindruck, habt ihr das Gefühl, dass er sich in diesem Jahr etwas geändert hat in der Trainingsarbeit. Ist er konzentrierter geworden? Ist es irgendwie der, der Ton auch ein bisschen anders geworden? Wie, habt ihr, wie ist euer Eindruck von ihm? Also von meiner Seite, der arbeitet wie jedes Jahr, also sehr engagiert und äh, konzentriert. Und äh, der hat immer von uns äh, viel äh, äh, ja, verlangt und wir versuchen das jetzt in dieser Vorbereitung, dass diese Einheiten welche wir haben nicht in diese Hinrunde gehabt, weil wir haben jeden dritten Tag gespielt und hier können wir endlich mal ein bisschen mehr Zeit verbringen mit taktischen Dingen deswegen. Das ist auch das gut uns tun uns gut oder wie sagen wir. Alles gesagt. Ja. Okay. Thomas, ich habe immer nachgeguckt. Du hast in der Vorrunde in allen Wettbewerben sieben Tore vorbereitet, aber noch eins in der Bundesliga. Warum geht das international leichter? Boah. Ah. <lacht> Weiß nicht. Ich glaube, bestimmt im Bundesliga habe ich auch konnte ein paar mehr Assisten haben. Leider ist das nicht der Fall gewesen. Aber ja, ich versuche immer. Das gleiche, diese gute Pass zum, zum, zum Angreifer zu geben und ab und zu gelingt das besser, mal schlechter. Aber wie gesagt, wir arbeiten daran, dass in dieser Rückrunde wird alles besser sein wird. Ich sehe im Moment doch. Es gibt noch eine Frage hier krampfen nochmal von anderen schon. Ähm, du hast in Berlin ja auch abschießen kannst. Kann man die Situation irgendwie vergleichen? Wie war das damals in Berlin? Ähm, ist es vielleicht sogar eine Gefahr, dass wir alle glauben, dass eure Mannschaft jetzt hier in Dortmund viel zu gut ist für den Ja, wir müssen, äh, ich glaube, von mir mich, von mich persönlich äh, schon aufpassen. dass äh, Wir müssen äh, klar im Kopf sein, dass äh, wir stecken da tief stecken und müssen äh, schnell genug diese Serie zu starten, weil in Berlin haben. Wie auch die Rückrunde gut gespielt. Am Ende hat das leider nicht gereicht. Alle haben gesagt, dass das ist die beste Mannschaft die abgestiegen hat oder sowas. Habe ich das immer noch im Kopf und wir müssen aufpassen mit solchen Sachen. Deswegen alle konzentrieren bleiben und kämpfen für jeden Punkt auf dem Platz. Bitte schön. Eine Frage abseits vom Fußball: Heute Abend spielt die polnische Handballnationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Deutschland. Wie verfolgt ihr beide das und welche Chancen rechnet ihr euren aus? Da gibt es keine Chance. Also ich hoffe, dass natürlich äh, Polen gewinnt. Das Spiel kann, kann, aber natürlich das wird für beide Mannschaften äh, schwer, weil beide Mannschaften haben gute äh, Spieler und äh, ja, ich weiß nicht, ob wir dürfen das heute. Ähm, anzuschauen, weil es glaube ich um 17 Uhr ist das Spiel. Aber werden wir danach weisen, wer, wer hat das, heute, das Spiel heute gewonnen? Also ich glaube, ich habe ein bisschen äh, Vorteil, weil wir die, die letzte Spiele gegen Deutschland gewonnen haben. Deswegen äh, mental sind wir ein bisschen stärker. <lacht> wir werden beide Spieler heute Abend wieder aufbauen steht fest. Danke für die Niederlage. euch einen schönen Tag noch danke fürs Interesse und wir sehen uns morgen in Alicante wieder beim Spiel gegen das Danke. Dankeschön. Danke. Um 11 Uhr. Das, das